lead -Aufbau ohne lead -Magneten. Ich meine, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja klar, ich biete einfach mein Newsletter an und dann tragen sich da die Leute ein, dass ähm, erstmal die Conversion-Rate wird dem Keller gleich sein und ja, sowas macht man heutzutage einfach nicht mehr, da trägt sich sowieso keiner ein. Ja? Wie gesagt, Conversion im Keller. Nee, ich meine was ganz anderes, ich meine ein System, mit dem du äh, Leads sammeln kannst und gleichzeitig einen Affiliate-Link bewerben. Das Ganze nennt sich die Affiliate-Leads-Formel und die kannst du hier unten unter diesem Video in der Beschreibung, kannst du dir die ganze Strategie in einem kostenlosen Webinar ansehen. Also einfach hier unten in der Beschreibung auf den Link klicken kostenlos zum Webinar anmelden und Strategie lernen und umsetzen, ganz wichtig, ja, auch umsetzen wird im Webinar auch nochmal gesagt, also was da als nächstes zu tun, hier unten auf den Link klicken, kostenlos zum Webinar anmelden und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Leads sammeln. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.